Ich bin Nino, ich arbeite hier in der Firma Sirotech in Sionach. Ich bin in der Lehre als Anlage- und Apparatenbauer und ich werde euch heute einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben. In meinem Beruf Anlage- und Apparatenbau tun wir viel Scheren. Das heisst, ich tue das Blech im ruhigen Zustand auf die mit dem Kahn oder mit Hilfe meiner Mitarbeiter und anschließend auf das folgende Maß schneiden. Nach dem Schneiden tut wir es noch schnell in den das damit es keine Kante hat. Nach dem Scheren kann man das Blech auch noch abkanten. Das ist heißt, jeder gewünschte Winkel bügen. Als Anlage- und Apparatenbauer sollte man natürlich gut in Mathe, Geometrie und im technischen Zeichnen sein. Man muss im Team gut arbeiten können, weil man auf der Baustelle oder im Betrieb viel mit Leuten zusammenarbeitet. Mir gefällt es sehr gut im Team zu arbeiten, bei uns vor allem mit der Firma, weil wir ein sehr gutes Klima zusammen haben und zusammen so gute Lösungen finden Natürlich ist Schweiße auch noch ein grosser Bereich bei unserem Beruf. Da verbindet man verschiedene Teile mit einer Schweißnaht. Nach der Lehre kann man sich auch sehr gut weiterbilden in ganz verschiedenen Bereichen, z.B. Techniker, Prozessfachmann und noch vieles weitere. Jetzt habe ich hier einen kleinen Einblick. Ich leere als Anlage und Apparat aber okay. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch gerne in der Firma Sirotech.